Grüße euch Paraguay Live. Mein Name ist Pit und wie immer herzliche sonnige Grüße aus Paraguay. Das heutige Thema Grundstücke und das kleine Haus in Peribebuy. Sehen wir uns gemeinsam an. Also, also klein direkt ist es ja nicht, aber wie gesagt, man kann es auch individuell das Hausjahr gestalten, je nachdem, wie ihr das Jahr ja braucht. Also wir werden sicherlich äh, zwei, drei Haustypen vorbereiten und euch im Prinzip so ein schlüsselfertiges Konzept vorstellen. Was hält ihr davon? Das wäre, denke ich, auch eine ganz gute Idee. Ja? Also likes nach oben. Das ist nämlich, denke ich, wichtig, weil da habe ich sehr viele Fragen gehabt. Viele haben mich gefragt, okay bitte, Grundstück ist eine Sache, Haus, vor allem ein sicheres, gutes Haus, also qualitativ gutes Haus. Das ist das A und O. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in Deutschland in der Immobilienbranche gearbeitet, habe unter anderem fertig und massivhäuser verkauft. Von daher bin kein Handwerker, aber auf jeden Fall weiß ich, worum es geht. Und das ist das A und O. Ihr braucht ein sicheres Haus zu Hause, also letztendlich zu Hause in Sp in Paraguay. Und ich denke, das Konzept ist auf jeden Fall für euch. Grundstück und dazu ein passendes Haus. Und ich denke, auch wenn man zwei, drei Hausmodelle macht, ist das optimale Sache. Selbstverständlich kann man auch individuell, also ganz individuell nach Ihren, nach Ihren Wünschen, äh, nach Euren Wünschen bauen. Also, schauen wir uns gemeinsam das Grundstück an, das Haus und da sage ich noch ein paar Sätze dazu, okay, bleibt dran. So, also das Haus ist soweit fertig, so die Aussicht ist top und das Wetter so oder so. So, da waren wir die Türen, wie man sieht, es kommt nach der Wasserbeule logischerweise und so werden ungefähr auch standardmäßig die Decken gemacht, also alles offen. Äh, so ist im Prinzip der, der übliche Standard hier in Paraguay, dass man natürlich die Decken offen lässt. Also meiner Ansicht nach sieht es schön aus und vor allem schützt natürlich von irgendwelchen Fischen. Ja, die es zu Genüge hier natürlich auch dem Dorf oder sonst in ländlichen Bereichen gibt. So, und dann schauen wir noch mal hier die, die, die, die Trassentür. Das ist einfach Schiebetür. Gut, hat wie gesagt Vor- und Nachteile. Hier ist auch die der schöne Ausblick, wie ich ja schon oft erwähnt habe. So, hier nochmal die Vorderseite hier mit den... Masten, also Strommasten hier, drei Phasenstrom und wie ich schon sagte, wir können etwas rübergehen. da sind auch die weiteren Grundstücke, also hier wie ich schon erwähnt habe ist alles neu gemacht worden. Drei-Phasenstrom und hier Das ist der Weg, also wie gesagt, top befahrbar. Und hier kann man noch kurz vielleicht auf die Grundstücke nochmal gehen, um euch den Ausblick zu präsentieren. So, das sind die Grundstücke im Prinzip, die noch zur Verfügung stehen. Wie gesagt ab 1000 Quadratmeter. Wobei ich hatte schon bei so einem tollen Gegend die Grundstücke schon um die 2000 Quadratmeter zu gestalten. Weil es einfach diese ja, auch für den Gemüsegarten und genug Grünfläche gut geeignet sind. Und welchen Eindruck habt ihr? Ich denke, es sieht ganz nett aus. Ich meine, das Haus ist natürlich individuell geplant. Ich würde es etwas anders machen. Vielleicht auch einige Sachen etwas besser vorbereiten. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Jeder von euch muss es auf jeden Fall wissen. So. Die Fragen über Grundstücke, ich muss ja glaube ich noch etwas heller machen, bleibt noch kurz dran. So, jetzt geht's glaube ich etwas besser. Okay, so. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? Klar, ähm, bei den Häusern bzw. bei den Grundstücken. Äh, viele von euch haben mich gefragt: Gut, bitte, lohnt es sich wirklich mit dem Architekten zu bauen? Man muss doch keinen Architekten in Paraguay ja. haben. Ja, das stimmt, aber zumindest sage ich mal, was hier. Also hier die ländlichen Gebiete angibt, braucht man wirklich keinen Architekten. Es geht aber darum, dass letztendlich, ich würde es auf jeden Fall mit dem Architekten beziehungsweise mit einem sehr guten Baumeister das Haus bauen lassen. Warum? Ja, ihr kennt sich sicherlich nicht so gut aus, weder mit Bauen noch mit der hiesigen Bauweise und ich denke, oder ich bin auf jeden Fall überzeugt, man sollte das auf jeden Fall anwenden, hiesige Lösungen auch nehmen und nicht einfach eins zu eins aus Deutschland übernehmen, beziehungsweise aus der Schweiz oder auch aus Österreich, weil dazu reicht einfach das Geld nicht und man braucht solches Haus überhaupt nicht. Also, falls Sie Fragen habt bezüglich der Grundstücke, bezüglich der Häuser, Hausmodellen wie auch immer einfach unten in der Beschreibung anschauen. Und ich gebe auch unten euch die WhatsApp Business Nummer. Aber schreibt mich bitte auf jeden Fall besser an per E-Mail, weil letztendlich da kommen die Nachrichten auf jeden Fall an. Ich habe auch viele Termine und von daher kann ich euch nicht immer per Telefon zur Verfügung stellen. Also von daher bitte auf jeden Fall am besten die Kommentare nutzen. Dann die E-Mail und dann im Notfall in Anführungszeichen zu Telefon greifen. Also, rechts nach oben, einfach diesen Kanal abonnieren. Mach's gut, bleib gesund, teilt das Video auf Facebook, Twitter und anderen Sozialmedien. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao, ciao, danke.